Hallo meine Pokefreunde und Pokefreunde zur vielleicht letzten Folge, wahrscheinlich vorletzte Folge schätze ich mal, von SurzyCube. Cube. Wir werden heute 5B das Boss-Level machen, das Endboss-Level, Magma-Flut. Oh, jetzt wollen Sie wirklich, jetzt wollen Sie es wirklich wissen. Also wirklich, wirklich. Das habe ich schon irgendwann in den letzten Folgen oder so gesagt mit dem, jetzt wollen Sie es wissen, aber... Jetzt wollen Sie es wirklich, wirklich wissen verdammt ich dachte ich krieg da vielleicht einen nuklearen stern das level sieht bis jetzt sehr, sehr komisch aus wahrscheinlich wieder so ein scrolling level oder so ein verfolger level nein sie gibt es diesmal nicht okay endlich mal ein boss level was kein scrolling ist ja aber das war wahrscheinlich was das letzte level normales scrolling level halt war finde ich cool das letzte level noch mal kein scrolling zu machen aber ja yeah, nochmal alles raushauen. Überall Lava, überall wird Feuer gespuckt. Oder gespeit. Mir egal. Ich sag mal beides. Für mich beides richtig. Oder war es jetzt doch ein wenig scrolling? Ich habe das gerade nicht gecheckt. So, BAM weg mit dir. Mit dir BAM! BAM! So, checky. Bloink. Bomba. Coins. So, ihr Langweiler, was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Oh Mann, haut mal ab hier. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. So, bahnt mir den Weg. Dankeschön. Zag. Wow, Rakete! Oh, okay. So, und ich habe das Gefühl, ich darf das Level... Was war das? War das? Okay, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, Ah, die Lava schreckt und sinkt. Das ist echt cool. Nein! <lacht> genau in dem Moment gehe ich da rein. Nicht mal sagen, ich habe das Gefühl, ich muss das Level nochmal neu machen, weil ich habe bis jetzt noch keinen Stern gefunden. Und das macht mir das da hab ich Bock zu. Was passiert denn die ganze Zeit, wenn es so wackelt? Mensch. So, macht die Lava ja weg. Was? Ich habe ein Leben, dann machst das. Was? <lacht> Komm, gib ein One-Up. Ja! Bitte auf zu wackeln, das tut mir ein wenig in den Augen weh. Alter, wie weit gehen die Lava hoch? Alter. Yay, Uhren! Woo! Dafür habe ich mich zweimal umgebracht. Nein, nein, nein, nein. nein. Okay. Item! Yes! Power-up! Ich weiß nicht, gibt es da vielleicht noch irgendwas? Hm. Hier kann ich chillen, ne? Ja, hier kann ich chillen. Hier kann nicht ich chillen. Da, da, da, da, da. So, wir brauchen mal... Halt auch oh, ist der erste Stern! Wow, war die Lava steigt. Hm. Schnell. Okay, okay, schnell, schnell, schnell, schnell! Was ist das? Egal, juckt mich nicht. Ich werde den ersten. Wuhuuu, wow. Chickie! Oh nein, nicht sowas. Boah. Ey, wenn es hier in, in der Lava irgendwas krasses gibt, irgendwie so einen Stern oder so, ey, nö. Dann haben die echt einen Arsch offen. So nicht. Hui! Als ob. Warte, steigt die Lava? Ja, jetzt steigt sie. Jetzt geh ich ja nicht drauf. Ja, komm, sing wieder. Jetzt äh. Alter. hoch da! Ich muss ja alle besiegen. Aber ich kann die nicht besiegen. Oder muss ich nur den besiegen? Kacke! Nein, ich brauche ein Power-Up. Ich kann ich kann die nicht besiegen. Oder war der Weil Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Kommt mal her. Ach so, die müssen sich gegenseitig umbringen. Ah. Oder ich bringe halt so um. Okay. Jetzt ist eigentlich auch egal, dass ich den Check aktiviert habe, weil einen Treff einmal sterben und dann war es das für immer. Ja, na toll. Es gibt einen Nuller ab. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Na dann. Nochmal sterben! Als ob, nein! Das war doch nur Spaß! Oh nein! Okay. Bin jetzt wieder an dieser Stelle. So, okay, Leute, ich bin jetzt wieder an dieser Stelle. So, wie kill ich den? Äh, wieso nicht? Wieso nicht? Mann! Nee! Hey, so, Joe, wieso nicht? Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Wow. Äh, so, okay, man muss richtig komisch machen. So, jetzt macht eure Staffeltacke doch. Macht! Please! Jetzt macht doch! Ja! So, du auch. Mach's, mach's. Genau, weg mit dir. Hat was. Hä? Wieso stimmt er nicht? Wieso stimmt er nicht? Jetzt, ich kann ihn nicht umbringen. Ich hätte den Drachen nicht umbringen sollen. Nein! So, Drache, bring, bring ihn um! Drache, bring ihn um! Bring ihn um, Drache, hier! Yeah. Yeah, hier, Drache, hier! Yeah. Nein, nicht nach oben schießen, hier! Yeah. Och, dummer Drache. Na, ah, fast. Ja! Yes! Danke, Drache! Oh Leute. Ich wusste gar nicht, wie lange ich jetzt dran saß und nicht gecheckt habe, dass ich den Drachen dazu bringen muss, ihn zu killen. Okay. Was passiert jetzt? Was... Hilfe! Oh nein, jetzt will er sich rächen. Jetzt will er sich rächen, weil er mir anscheinend ge geholfen hat. Und er es jetzt erst gecheckt hat. So, Hilfe. Nein, nein ich werde noch nicht fertig. Ist das ist ein Scrolling. Nein, das ist nicht. Okay, zum Glück. Nur der Drache nervt. Sie erinnert mich voll an Captain Toads Treasure Checker. die seine Boss. Oh ja, kill ihn. Boom. Wer ist jetzt hier der King oder die Queen, huh? Ja, ja. Immer schon dieses Maul aufmachen und dann ist da nichts dahinter. Man kennt's. Ja. Okay. Renn einfach, renn, ren, renn, ren, ren. Kommt die Lava nach oben? Wow. Hauf <lacht> Wo ist der letzte Stern? Alter, der ist bestimmt mega assi versteckt irgendwo. Oder? Kommt bestimmt. Gehen okay, ein zumindest. Okay, wo ist er? Wo ist er? Da muss jetzt mal kommen, hier der Stern. Hier? Nee, da komme ich gar nicht mehr hin. Komme ich gleich noch hin. Oh Mann. Hui. Und hier kann natürlich nichts sein. Die jetzt nach oben oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Na, doch! Nein, nein, nein. Das geht nicht. Oh nein, nicht ihr. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Ich habe wirklich die Befürchtung, ich muss das Level nochmal machen, nur damit ich den dritten Stern bekomme. Weil ich nicht finde. Hier gibt so viele Wege, aber da kommt man nicht hin. Und Deko ist es bestimmt nicht. Ihr könnt mir nicht erzählen, als ob das Deko ist. Und ja, die Lava steigt. Also es ist doch wieder so ein Level, aber erst am Ende. Hm. Heißt aber wiederum, das ist das Ende des Levels. Und gleich kommt der Boss. Der Endboss. Das shiny rote Garados vielleicht sogar. Passage, was ist für eine verbieste Passage hier? Komm, ich diskutiere einfach gar nicht mehr. Ist doch so lame. Das Level ist doch auch mega easy, Mike. Warum bist du so schlecht? Boing, boing, boing. Okay. Boing. Passt, passt, passt. Das ist gut so. Oh nein. Oh nein. Beeil dich. Da kommt die Lava. Die kommt... Oh mein Gott, ihr seid so lustig. Hahaha. <lacht> wir haben nicht gelacht. Komm. Wie wir gelacht haben. <lacht> Ich wollte eher weniger. Oh Mann. Jetzt! Scheiße, die Lava ist soweit. Nein. Nein! Auch nicht! Ich, ich, ich bin dann Game Over, ne? Wüsste schon. Da hinten ist ein Power-Up. Nein, egal. Komme ich nicht mehr. Nein, komm ich nicht mehr dran. Brauche ich nicht. Ich bin Profi. Ah, hier ist der Boss. Das Shiny Gardos! Oder ist Weil irgendwie hat das so komische Backenzähne. Naja, egal. Was willst du? Bitte gib mir am Ende nochmal den dritten Stern. Ich hab keinen Bock, das immer nochmal zu machen. Alba! Oh nein, nicht das. Mhm. Klar, hast du wieder Feuerspeis. Ich kenne dich doch. Ich hab schon gegen alle deine Cousins und deinen dein Onix-Freund da gekämpft. Nichts Neues mehr. Was kommt jetzt? Oh nein, keine Wellen. Keine Wellen. Uh, Power-up. Ja. Was, was will wieder jetzt? Der will mich fressen? Der will mich fressen, der Keck. Bam! Lass mein Königreich in Ruhe. Ja, was willst du? Was willst du tun? Oh Gosh. Oh Gosh. Oh hell no! Okay. Epic Endboss Fight. <lacht> Alter. Alter, Alter. Oh no! Ich, nein! Ich hab nicht gecheckt, dass es nochmal Feuerspein geht. Wow! Jetzt übertreibt aber richtig. Ich kann keine Power mehr haben. <lacht> Please. Was macht er jetzt wieder? Ja. Also, ja, wenn sonst nichts ist. Ach, Zeit kriege ich. Ach, ich kriege Zeit. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo doch den letzten Stern verpasst. Und der kommt gleich nicht am Ende. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. ab! Ja. Man! Ein Leben hat noch! Ein Leben hat er noch! Ein Pflaster hat er noch! Ja komm, mit deinem letzten Pflaster kannst du auch nicht mehr überleben. Ich mach dich down! Oh kacke! Was für passiert jetzt? Oh no! Weniger Platz! Ähm, oh, oh doch nicht. Okay. Oh doch! Weniger Platz! Weniger Platz! Das sind noch nicht die Wellen, das sind die Wellen. Oh mein Gott, gestört? Auf jeden Fall. <lacht> nein! hab oh. oh, das noch... Haha! Ja, was jetzt? Ja, ja, ja. Kannst du wohl nicht ausnutzen hier denn? Deine Attacken hier. Oh nein, was ist das denn Krankes? Okay, ich hab's geschafft. es kommen diese Feuerfelder, glaube ich. Kann das sein? Ja, das kommen die Feuerfelder. Die sind eigentlich easy. Finde ich. Oh. Jetzt geh ich sterben! Ja! Geschafft! Hab... Zittersterne! Sterne, Stern, bitte! Bitte! Spiel! Tu mir das nicht an! Oh, da oben ist voll viel Gold. So viel Geld. <lacht> Aber, wo ist der dritte Stern? Nein. Erzählt mir nichts. Nein. <lacht> Nein. Nein. Komm, der Postkampf war jetzt nicht das Einfachste. Ich habe es gerade nochmal zum... Oh, ja. Ja. Ja. Jahu! Alles. Wir haben alles. Ja. Oh mein Gott. Yes. Wir haben keine Urlaubs mehr. Oh mein Gott, der Reichtum! Schaut mal, wie viel wir hier haben! Oh, hier ist sogar noch Geld! Oh, geil! Der da, da, Wir haben das Geld zurückgebracht und das rote Feuer Garados besiegt Damp-damp-damp! Bam-bam-bam! E, he e Nice. Ende der Story! euch einfach die Hoffnung aufgegeben, oder? Hey, Susi! Du kannst dich mit dem Geld alleine abhauen. Und wo ist das Geld? Äh, das Geld? Oh, ich hab's da liegen gelassen. Das waren 100 Münzen, oder? Für ein Leben habe ich es benutzt. Für ein Leben? Susi! davon machst du jetzt alles Special Level. Oh man, Susi. Und da haben wir die Credits! Mit coolen Artworks sogar! Erstellt von Louis Nicolas Zeus und Northern Byte Software. Veröffentlicht von no Noodle Cake Studios. Musik von Play On Loop und Filippo Pizzarelli. Da sind die Leute, die es getestet haben. Ich muss sagen, sehr, sehr solider Plattformer. Ziemlich cool. Aber wie gesagt, es ist mehr so solide was gebe ich denn jetzt für eine Punktzahl? Müsste ich ihm eine geben, dem Spiel? Danke! Ja, danke. Äh, ich schätze, ich gebe dem Spiel eine... Eine 7? 7 von 10? Was meint ihr? Was würdet ihr dem Spiel geben? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich schätze mal, ich gebe dem Spiel eine 7 von 10. bin mir nicht sicher. Aber wie jedes Spiel sofort was würde mich da interessieren? Meine Helden! Yeah! So, hier haben wir nochmal die Cutscene und 5S, das war es noch lange nicht, Leute, die Einbahnstraße, Das ist als nächstes dran. Dann, dann, dann werden wir in der nächsten folgen, äh, den Rest machen, ja, ja, ja. Unsichtbare Wände überall, okay, okay, hier einen Stern haben wir, was ist denn das für ein Müll? Och, nicht wieder so ein Level. Ich hasse solche Level. Ich, das ist langweilig. Vor allem dauert diese Endcuts hier so lang. Dauert halt ewig. Man kann nicht mal irgendwie sofort draufklicken, dass man sagen kann, ja, ich will direkt nochmal neu starten. Ne, ich muss jetzt extra nochmal hier draufklicken. So, wo gehe ich lang? Nach unten? Nein, kann ich nicht. Hier lang? Und hier kann man nicht. Kacke. Ja, wo kann ich denn dann lang? Ich muss da hin? Hallo? Dankeschön. Als ob ich alles direkt hätte bekommen. Können. Naja, geil. So Leute, dann... Was es mit dieser Folge? Dann... War oh, das ist eine ziemlich kurze Folge? Ich weiß nicht, vielleicht mache ich noch ein Level? Komm, Leute, wir machen noch mal ein Level. Ich mach's nur für euch. Noch mal ein Level. Und dann werden wir in den nächsten beiden letzten Folgen, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Ich will ich, will, ich will mich nicht drauf verlassen. Aber in den nächsten Folgen... Oh, Sternkram. Fünf, nice. Wenn wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Level waren. Von dem wir die letzten Mal noch nicht freigeschaltet haben. What the heck? Special 1. Vorsicht. Stufe. Obwohl die sehen so lange aus. Ich, ich mach's einfach mal in dieser Folge noch. 8 Sekunden. Oh Nose. Oh Nose. Run. Oh, die Plattform wieder. <lacht> mich hin! Uff! Oh, vielleicht machen wir das aber nicht? Ich, bin, ich werde das Game auch mal gehen, Alter. Hier lang? Nein. What oh, heck? Ach, von hier. Nach unten. Ja. Für den ersten Stern, also gibt es hier doch drei Sterne wieder. Ich bin auch wirklich lange nicht fertig. Muss zwölf Level vor mir, ja, das ist doch super, oh nein, sowas und dann auf Eis, also, oh ja, ist okay, ich weiß, dass ich keine Zeit mehr hab, wow, schießt mich ab, nein, nein, game over, dun, dun, dun, dun, dun. aber da es keinen Checkpoint gab, Juckt's es nicht, Okay, dann habe ich schon mal eine Ahnung von dem Level. Das ist doch gut. Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm. Hier gibt es auch unsichtbare Coins, sehe ich gerade. Okay, gibt mich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Story lame. Also, keine Ahnung, ich mag das Ende nicht, dass es jetzt einfach so ist. Ja! So, sie war, war doch keine Held und hat jetzt einfach das Geld für sich genommen, hat dafür ein Leben geholt. Hey, hey, hier gibt es überall in den ganzen Level noch viel, viel mehr Geld als halt da jetzt am Ende. Das ist doch lame. Oder was meint ihr? Schreibt mir nochmal Kommentare. Wie, wie, wie fändet ihr denn das Ende? Und wie findet ihr. Oder wie, wie würdet ihr finden? Oder nein. Wie, ja. Was? Was? Nein. Hilfe. Ich habe mich versprochen und dann bin ich gestorben irgendwie, aus Glitch oder so. Oh, ich bin wieder am Anfang! Was ich sagen wollte, wie, find, wie findet ihr das Level und, äh, das Ende? Das Level? Ja, ist mir eigentlich egal. Und, äh, was wäre für euch ein bestes Ende? Das ist der beste Ende? Ja, dachte ich halt. Keine Ahnung, ich habe mehr vom Boss erwartet. Die Bosse allgemein waren etwas... ...gleich. Die waren alle einfach das Gleiche und das war langweilig. Der eine war einfach schwerer als der andere. Das war's. Das ist halt echt nichts. Das ist, selbst Mario kann das besser. Und bei dem Mario ist nur so die Story, dass die Prinzessin entführt wurde. Bei jedem Spiel. Das ist schon bin ich traurig. ich so, hier aufpassen, weil hier kann ich, wenn ich Speed aufbaue, nicht mehr steuern. Aufpassen. So, gib mir mal einen zweiten Stern. So, okay, die zeigen uns aus. So, noch ein Power-Up hier im Schnee versteckt. Wow, wow! Nein! Ach, das. Da, da war noch ein Checkpoint. Da war ein Checkpoint. Ich mach einen Cut. Ich wollte gerade sagen, da war kein Checkpoint. Kacke. Holy moly. Konnte ich riechen, dass es jetzt hier nach oben geht? Eigentlich nicht, Nee. Hm? Okay, hier kommt der letzte Stern auf uns. Let's go. Okay. Warum habe ich so viel Zeit? Für dieses. Ja, wo lang? Hier. Hier auch noch. Was? Oh Gosh. Das hat mir nicht. Ich habe irgendwas verpasst, wenn ich jetzt irgendeine Coin verpasst habe. Dann. Nö, dann. dann, Das war's dann mit mir. Warum ich nicht mal mit hier? Ich habe jetzt nicht mal sterben. Ich habe noch zwei One-Ups. Und die Folge wird zu lang. Ich dachte, ja, das Level wird nicht so lang Wenn du 80 Sekunden stehen, aber <lacht> nein. Natürlich nicht. Natürlich auch mega lang, ja. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Okay. Ja, weiter sieht man das jetzt nicht. Wo ist er dann hingegangen? Das war's dann. Oder hier noch irgendwo. Nur das war's. Dann muss ich nur noch das nehmen. Oh, jetzt irgendwie hier teleportieren. Okay. Oh, alles klar. Okay. interesting Oh, ist das Ende. Oh, ich habe eine Pause. Ich habe eine Pause. Okay, okay. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann wäre ein Like ganz nice. Abo, wenn nicht. Und Glocke aktivieren. Ja. Yeah. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir die Special-Welt, Geheimwelt machen. Haut rein. Und ciao.